Exponentialfunktion weiter, bitte die Aufgabe lesen und zu lösen versuchen, und einmal Pause geklickt und es versucht, machen wir es zusammen, was bedeutet die Zahl 20 in der Gleichung und was soll sie darstellen, ja in diesem Fall ist es so, wenn die Hochzahl von E eine negative Zahl ist, dann ist es jetzt hier eine Abnahme, ja. Eine negative Zahl hier oben. Und das bedeutet, das hier wird immer weniger. Und je mehr die Zeit, desto weniger gegen 0 sagt man. ja. Also dieser Teil jetzt hier, von dieser Funktion, dieser Teil jetzt hier, ist eine äh, exponentielle Funktion, eine exponentielle Abnahme. Ja? Und dann bedeutet das, das wäre hier, jetzt hier, das wird immer näher zu 0. Das Ganze also wird immer näher zu 20. Hm? T ist die Temperatur in Grad Celsius. Also das jetzt hier wird eine Temperatur sein. Hm? Warum? Weil das hier auch eine Temperatur ist. Hm? Und jede Summante hier sollte letztendlich eine Temperatur sein. Also das hier sollte auch eine Temperatur sein. Und... Das bedeutet, das ganze, die ganze Funktion, wenn das jetzt hier immer mehr und mehr näher zu Null sein wird, irgendwann wird das fast ganz genau 20 sein. Fast 20. Und das wird eine Temperatur sein und man kann annehmen, dass, die, dass das die Raumtemperatur ist, weil das Eisen dann an nicht eine kleine Temperatur von der äh, Temperatur des Raums nehmen kann. Und das ist ja die physikalische Bedeutung in diesem Fall. Wie viel ist die Temperatur am Anfang? Also wenn das T hier 0 ist, 0, irgendeine Zahl hoch 0, also B mal 0 wird 0 sein, irgendeine Zahl hoch 0, in diesem Fall das E hoch 0, wird halt 1 sein, und 980 mal 1 ist 900, 900 plus 20, die Temperatur am Anfang ist also 1000 Grad Celsius. Das Hufeisen hat nach und so weiter, wie hoch ist sie nach 7,4,7 Stunden? Also diese Information jetzt hier kann man benutzen, um was zu berechnen? Grundsätzlich das B in dieser Gleichung. Ja? Und das bedeutet jetzt hier 1,8 ist die Zeit. Das, die Zeit ist ja in Stunden hier, steht auch hier. Ja, in Stunden. Also kann man hier 1,8 einsetzen. Und nach 1,8 Stunden wird die Temperatur 600, also hier kann man 600 einsetzen, 600 Grad Celsius ist gemeint. Und dadurch kann man die Basis grundsätzlich, also das e hoch minus b oder einfach hier das b berechnen, machen wir gleich. Also das haben wir jetzt hier so gelöst, also nach 1,8 Stunden, 1,8 hier wo die Zeit steht, haben wir 1,8 eingesetzt? Hm? Selbstverständlich haben wir jetzt hier wo das e hoch das hier bei den Funktionen benutzt, ja? damit das richtige e da steht. Ja? Und dann äh, nach 1,8 Stunden, also wird die Temperatur 600 sein. Also wir haben das hier durch 600 ersetzt und das haben wir so gelöst. Dann steht ein Wert für b. Ja? Und jetzt, das wird ein b. Wert haben, können wir auch berechnen, wie hoch die Temperatur nach 74,7 Stunden sein. Also wir werden hier das b ersetzen. Die Stunden werden dann 4,7 sein und dann werden wir den entsprechenden Wert berechnen. Machen wir gleich. Also jetzt in dieser Gleichung hier haben wir das b durch dieses Ergebnis ersetzt, also 20 plus 980 mal selbst das, das e hoch hier benutzt. Minus B, der Wert von B ist 0,2914, mal, und jetzt sind 4,7 Stunden gefragt, also 4,7, und das Ergebnis ist 269,1, sagen wir mal, 269 ungefähr Grad Celsius. Wie schnell nimmt die Temperatur nach 3,6 Stunden ab? Da braucht man die erste Ableitung, machen wir gleich. Also, wir haben jetzt diese Funktion, die Funktion eingegeben, jetzt, das Y ist gleich, das Y brauchen wir jetzt hier nicht, kann man so direkt ableiten. 20 plus 980 mal E hoch minus B, das B ist zu viel, mal jetzt T, weil wir die Funktion brauchen. Und das wäre jetzt hier N von T, habe ich jetzt hier nicht geschrieben. Und dann die Ableitung klicken und da bekommt man diesen, dieses Ergebnis jetzt hier. Und das ist dann halt, was man da unten ja auch sieht, so also gerundet. Ja? Und das ist jetzt die erste Ableitung. Und gefragt ist, wie schnell die Temperatur nach 3,6 Stunden abnimmt. Also die erste Ableitung nach 3,6 Stunden. Also da muss man 3,6 einsetzen und das Ergebnis berechnen. Ja? Bei dieser Sache jetzt hier. ja Machen wir auch gleich. Und die Antwort ist... Was soll das jetzt sein? Was sind die Einheiten der Ableitung Y-Achse durch X-Achse? Y-Achse, das sind Grad Celsius und X-Achse pro Stunde. Also die Temperatur nimmt an diesem Zeitpunkt, also nach 3,6 Stunden, um 100 Grad Celsius ungefähr pro Stunde. Also das jetzt hier ist die erste Ableitung, sollte klar sein, weil wir das hier abgeleitet haben. Das hier, Entschuldigung, das ist die erste Ableitung, ungefähr gerundet. Also Funktion, Ableiten, also das ist Ableitung. Das bedeutet, das hier hat die Einheiten der Ableitung, also Y-Achse Grad Celsius pro X-Achse, pro Stunde. Das sind die Einheiten von dieser Funktion jetzt hier, die Ableitungsfunktion. Und nach 3,6 Stunden ist der Wert von der Ableitung, nicht von der Funktion selber, von der Ableitung ist der Wert 100 Grad Minus. Das bedeutet... An diesem Zeitpunkt, nach 3,6 Stunden, nimmt die Temperatur um 100 Grad Celsius pro Stunde ab. Wie viel ist die mittlere Temperaturabnahme zwischen 2 und 4 Stunden? Da müssen wir wieder äh, äh, y-Achse durch x-Achse berechnen, also Grad Celsius pro Stunde. Aber in diesem Fall nicht an einem Punkt wie hier, 3,6 Stunden, sondern zwischen zwei Punkten. Also das wird die steigende Gerade die äh, diese zwei Punkte verbindet sein. Und es wird ja die mittlere Temperaturabnahme, also wie viele Grad Celsius pro Stunde durchschnittlich äh, die Temperatur abnimmt, abnimmt in diesem Zeitintervall. ja Das ist auch die Bedeutung von dieser Zahl, die wir jetzt gerade berechnen werden. Machen wir auch. Also hier haben wir die Funktion genommen, die Funktion, da ist sie, und den Wert 2 bzw. 4 eingesetzt in diese Funktion also in diese Funktion, da ist sie, haben wir anstatt t 2 und anstatt t 4 benutzt und dadurch haben wir den Wert der Funktion nach 2 Stunden gerechnet und nach 4 Stunden ja. und dadurch haben wir zwei Punkte, den Punkt 2 vor x und 567 vor y ungefähr und 4 für x 325,5 für y also zwei Punkte die sind da irgendwo werte auf einem Diagramm so da und da irgendwo das ist jetzt ein anderes Diagramm auf diesem Diagramm ja ein entsprechendes Diagramm und was brauchen wir um die Steigung zu berechnen die mittlere Temperaturabnahme das ist ja eine Steigung Delta y durch Delta x also Wert am Ende minus Wert am Anfang haben wir hier durch, also yx Stelle x Stelle, also Stelle x Wert 4 am Ende minus x. Am Anfang 4 minus 2, das ist ja 2. Und dadurch haben wir das Ergebnis, die mittlere Temperaturabnahme zwischen zweiter und vierte Stunde ist 120 Grad Celsius. Ohne Minus, weil das Abnahme schon das Minus andeutet. Während der Erhitzung verdoppelt sich und so weiter. Machen wir das auch. Und es muss klar sein, 3 Minuten sind 180 Sekunden. 3 Minuten sind 3 mal 60, 180 Minuten. Sekunden. Entschuldigung. Und die Verdoppelungszeit ist 45. Also durch 45, das bedeutet, die wir haben viermal die Verdoppelungszeit. Also das bedeutet halt, dass es das erste Mal verdoppelt, und dann noch einmal verdoppelt und dann noch einmal verdoppelt und noch einmal verdoppelt. Das wird also das 16-fache sein und nicht das 8-fache sein. Das 8-fache sein wird nach 2 Minuten und 15 Sekunden, also dreimal die, äh, die Verdoppelungszeit. Gut. Das war diese Aufgabe. Danke sehr.